Eine Werkstatt hat, es ist recht laut, aber ähm, es ist auch irgendwie doch noch beruhigend, weil es ist, man hat seinen eigenen Platz und dort haben man sein Werkzeug und man kann die einzelnen Arbeiten ausführen. Es ist auch noch ist nicht so ein langweiliger Arbeitsplatz. Das Büro ist für mich langweilig. Dort haben wir einfach so wenden und und man hat seinen PC und alles war. Und da ist es irgendwie so, du hast stets im Ecker Dann da ist wieder jemand am Arbeiten, Dort steht wieder ein Auto. Und das äh, ja, so würde ich eigentlich meinen Arbeitsplatz beschreiben. Was mir an meiner Lehre am besten gefällt, sind so größere Arbeiten, wenn ich jetzt am machen mache bin, den Motor zerlegen, weil der Employee Lager Schaden Da muss ich jetzt ganz viele Sachen vom Motor selber wegnehmen, den Motor ausbauen und so weiter. Und das finde ich einfach auch mega spannend, dass ich sehe, wie das alles zusammenspielt. Warum dass man sich genau bei uns bewerben Will Weil wir einfach einen abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich haben. Also es geht von Motor zerlegen bis Service bis Pneuwechsel. Es ist alles dabei. Man hat immer etwas zu tun. Es ist nicht irgendwie, dass man sich Arbeit muss suchen muss. Ja, muss ich jetzt hier noch etwas putzen, muss ich jetzt da wieder Wäsche sortieren oder so. sondern Man hat eigentlich wirklich bis am Abend etwas zu tun, man kann bis am Abend seiner seine Tätigkeit nachgehen und das ist eigentlich cool. Darum kann ich es jedem empfehlen sich hier zu bewerben, die gerne den Tag durch arbeiten und nicht gerne umsteht um und putzt und was auch immer.